Pokefreunde pokéland Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Blau. Wir sind jetzt hier in Prismania stehen geblieben mit einer wunderschönen Musik. Und in dieser Folge werden wir die Stadt erkunden und, und ein bisschen Stadtbummel betreiben. So. Quapo ist mein bester Freund. Es entwickelt sich als ich es entwickelte sich, als ich einem Kapuzi einen Wasserstein gab. Ja, das werden wir heute auch tun, aber nicht mit einem Wasserstein, sondern was anderes. Quapo Quapo! Und zwar ist hier ein wunderschöner... Eine, eine Villa? Okay. Ähm, Villa? Das krieg ich jetzt nicht. Das ist meine Villa-Manager-Suit. Okay. Was ist das denn hier? Pipi! Nee, oh, ich weiß, wer das ist. Oder? Das ist das? Ist Warte, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Wegen so einem Sprite. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. mozi bringt sogar Geld mit nach Hause. Ja, mit Zahltag natürlich. Eine Plastik, die Dick Ein Eine Plastik, okay. Die Dick darstellt. Okay. Okay. <lacht> eine Plastik. Gute, gute Deutsch. <lacht> ja, ist das ist einfach oldschool Deutsch. Game Freak. Konferenzraum. Ja, im, im Nachfolger, ist im Remake. Nee, nee, nee. Ähm Nee, ich sag das erstmal im Let's Play, dann wenn das kommt. Mike schaltet den PC ein. Ach, das ist ein pc ja, und hier kann ich schlafen? hier kann ich mich heilen? Oder, oder was? Normalerweise, wenn hier Game Freak ist, dann sollten da die Leute sein mit wir reden. Ich habe Sprites gemacht und so, sagen die dann. Oh, das sind hier, die sind hier. Oh, okay. Game Freak Entwicklungsabteilung. Aber ansonsten machen sie nicht wirklich was, leider. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Sie ist unglaublich. Sorry, ähm. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Ich? Ich bin der Programmierer. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Ich glaube, da kriegt man einfach so ein, ähm die Pomade, und da steht einfach drauf: Vielen Dank, dass du Pokémon so in dein Herz geschlossen hast, und toll, dass du das gemacht hast. Ich werde mal gucken, ob ich das irgendwann mal zeigen kann. Irgendwann am Ende des Let's Plays oder ein extra Video machen kann. Wie ich dahin komme, ich weiß es auch schon. Und zwar in einem anderen Haus, das glaube ich irgendwo dahinter ist. Oder daneben. Das gibt auf jeden Fall noch einen anderen Eingang. Vielleicht ist er hier. Ist er hier? Nee. Ah, das ist da oben, da oben. Seht ihr? Machen wir das mal eben. Machen wir mal eben. Das weil das ist noch zu schlank, weil ich sonst. Da rein. Genau. Ich bin sick of Ray, Alter. Und dann sind wir hier am Dach. Auf dem Dach. Ich weiß alles! Wow, chill, Alter. Ähm, erstmal das Item nehmen natürlich. Er hält Evoli? Was? Was? Scheiße. <lacht> ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich Evoli ins Team nehmen soll oder nicht. Ich würde sagen, wir nehmen es fürs erste ins Team? Fragezeichen. Aber wir kriegen später noch ein Pokémon, aber das ist erst sehr spät. Ich würde sagen, wir machen es temporär oder für eine Zeit lang ins Team. Äh, Spitznamen. Ähm, nein danke. Ich, mir fällt gerade nichts ein. Ansonsten gehen wir einfach in der Wand zurück. Ein Infoblatt über TM. Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt insgesamt 50 TM. Okay. Außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Silvco. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Aber ich bin am PC. Trifft dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ja, auf ähm, 3DS gibt es so ein Feature, da kann man einfach überladen, äh, also ohne Kabel oder sonst was Es gibt ja kein Kabel für 3DS. Die Benutzung des Link-Kabels. <lacht> muss das mal anhören. Das ist interessant, finde ich. Link-Info. Spricht man die Bedienung bei der rechten Theke im Pokémon-Center an, während zwei Gameboys über das Link-Kabel verb verbunden sind, dann gelangt man in den zweigespieler -Raum. Kolosseum. Im Kolosseum kannst du gegen einen Freund antreten. Handels uh, Handelscenter. Im Handelscenter können Pokémon getauscht werden. Ich habe mir echt Lust, gegen irgendeinen von euch oder so ähm, einen Pokémon-Kampf zu machen. Ich habe Display oder so. Hättet ihr da Lust? Wüsstet ihr, wie das geht? Schreibt es mal rein. Das würde mich echt interessieren. Weil das wäre ziemlich, ziemlich cool und ziemlich witzig auch. Nee, nee. Oh, können wir da auch rein? Nee, nee, nee. In der Stadt gibt es auch einen Glitch, den wir aber nicht mehr machen können. Das ist so ein Glitch, das äh, macht das ganze Spiel kaputt, so gesehen. Das ist nämlich der äh, Glitch 0: äh, das Durchspielen in 0 Sekunden. Aber da muss man dann ganz am Anfang des Spiels auch noch was gemacht haben. Und das habe ich nicht und deshalb können wir es eh nicht machen. Markt im Prismania City Einkaufszentrum findest du alles, was du brauchst. Okay. Ich habe Morgen auf der sinoba insel gefangen. Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus. Oh, ein kleines Mädchen hat einen, äh, Smogon, okay. Oh ja. Ich kann im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Die EG Kundeninformation. S1 und Utensilien für Trainer. S2 Videospiele. Ah, oh, das ist doch toll. S3 Geschenkartikel. Arti S4 Drogerie. Oh nein, okay, das ist nicht das, was ihr denkt? Oder was ich zumindest denke? Dachgartenautomaten. Und die Automaten sind ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz wichtig. Kundeninformationskarten, okay. Ähm, hier sind dann die nützliche Items für Trainer. Zubehör für Trainer. Mhm. Superschutz hält Pokémon auf Distanz. Das ist besser als normaler Schutz. Genau. Von längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen, <lacht> wie die hier aussehen. Hallo, kann ich dir hell wie sein? Kaufen. Schau dich ruhig und oh, ruhig um. Wie viele Superbälle haben wir. Man, ich finde es das blöd, dass man es sieht, wie viele hat man... Uh, ja, ich weiß nicht. Kaufen wir mal ein paar. Wie habe ich dann noch? Oh, die sind teuer. Und ich habe wenig Geld kaufen äh super, ich trinke mal nicht mehr Leber, können wir mal einen kaufen. Obwohl nein, lieber nicht, wir brauchen das Gatorade noch. Gegengift brauchen wir noch. Und können wir drei noch mal kaufen. Das war's dann eigentlich auch. Und du? Das das gleiche, oder wie? Das ist der ja voll lame dann. Oh ne, TMs. Oh Gott. Da müsste ich mir mal so ein Video angucken, was, welches TMs sind. Gott. Wir haben jetzt TE hier Team. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein Team haben will. Ehrlich gesagt nicht. Nein, eigentlich nicht. Dies ist ein Aufzug. Lass, noch nie. Lass einfach die Treppen hochgehen. Ist doch easy. Geh aus dem Weg. Hallo. Wir sind hier. Videospielshop. shop Oh, geil. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Oh, locker. Du bist doch nicht so weit. Vielleicht hilft dir das hier. Hier macht Ich finde das so geil, wie das Spiel, wenn die Fourth Wall Breaks. Das ist so cool. Und zwar ist die Tm18 Konter. Nein, danke schön. Hab ich nicht vor. müssen dann da, aber nee. Weil jedes Gefangenes, gefangene Pokémon erhält ein ID, eine ID-Number und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat? In dem Fall Mike. Ähm. Das sind Bilder, oder? Die rote und die blaue Pokémon-Edition. Cool. <lacht> Kann man Pokémon kaufen, ey? Cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen meinen Georock. Komm, Georock. Ich bin Georock-Sammler. Na nun? Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Wow. Ja, das liegt daran, dass ich glaube, es gibt insgesamt vier oder so Pokémon in der ersten Gen, die sich durch ähm, Tauschen entwickeln. was Wo ich jetzt nicht so ein Größe-Fan bin, weil man braucht nämlich einen Freund und ich habe keine Freunde. Zum Glück habe ich aber Bruder, der das mit mir macht, immer. Ein Rennspiel, das würde meinem Vater gefallen. Mein Vater? Das ist ein Super Nintendo. Wow, Super Nintendo Mini. Gibt's ja jetzt auch. Anhand ihrer ID-Number kannst du Pokémon, die du bei einem Tausch erhalten hast, identifizieren. Und später im Spielen kann man auch, ähm, wenn du eine richtige ID-Number hast, kriegst du auch einen Preis dafür. Weißt du, wie ich immer Aufzug? Ich will keinen Aufzug, ich will einfach hier die Treppe benutzen. Und wo kann man nämlich die Steine kaufen? Und was will ich jetzt machen? Bereite anderen mit Geschenken eine Freude. Geschenkartikel, Sonderangebote, Sonderpreise für Elementsteine. Oh, ich bin neugierig. Ich kaufe meiner Freundin eine Poképuppe. Äh, ja, die fällt aber nur den Kampf mit einem fremden, po mit einem wilden Pokémon, wenn nicht. Warte, oh, oh, warte, da ist noch einer. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Poképuppe ablenkst. Das habe ich gerade gesagt. Habe ich gerade gesagt. Hallo! Kann ich dir bei Hilfe sein? Ja, kannst du. Und zwar hätte ich gerne einen Blattstein! Ja, lasst was verkaufen! Ähm. <lacht> Geil! Lass mal ein paar ähm, Dings benutzen. Ein paar Sonderbonbons, oder? Wollen wir mal machen? Dann haben wir haben ja Platz. Wer braucht denn Sonderbonbon? Wie wär's mit. Wie wär's mit Patex? Obwohl ich hätte halt erstmal auf die Sätze achten sollen. Von den Pokémon. Shit. Ist noch nicht bereit. Ah ja, das ist auch so ein, so ein legendärer Spruch. Eich, Mike, es ist noch nicht an der Zeit, dies zu benutzen. Viele denken, ja, Eich ist bei dir. Und guckt sich nach oder so. Folgt dir. Aber nein, es ist... Nein, überhaupt nicht so. Ähm... Warte, stand das doch... Oh, ich bin so schlau, ey. Okay. Oh, okay. Warte, war es hier schlau? Vielleicht. Hier kann man nichts zerschneiden. Aber den Text kriege ich auch noch nicht. Oh, zu könnten wir. Ja, geben wir mal Saatze. Level up. Was sie sich eh entwickeln wird. Säure! Endlich! Ja, Säure! Juhu! Oh, sorry, ist so eine geile Attacke. Ähm. Nee, warte, nie, ich vergesse wer fällst das gerade? Nein, was laber ich? Ist so eine schlechte Attacke. Ja, nee, nein. Ist peinlich, egal. Ja, äh, schlechte Attacke. Ähm, ja, ich möchte bitte den Blachstein kaufen, Dankeschön. Bitte lass mich den kaufen. Dankeschön, hier bitte. Dankeschön. So, Leute. Wir werden uns jetzt unser Satze entwickeln lassen. Seid ihr bereit? Denn ich bin das alle Fälle. Denn wir werden ein geiles Mit Teammitglied haben dadurch. Hey, Satze entwickelt sich. Zu 10 Wir haben jetzt ein wunderschönes Satze. Level 30? Nee, nee, nee, doch nicht. Ich hab nicht Gut, ansonsten würde ich aber sagen, was ist hier eigentlich? Wir können wir ja noch mal gucken, was ganz oben ist? Wir müssen aber sogar nach ganz oben, weil wir kriegen den Automaten, weil das ist wichtig für die Story. Nur hier kannst du Leitungsförderung, fördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Carbon erhält die Initiative, erhöht die Initiative. Drogerie. Ja, aber hier möchte ich nichts kaufen, weil ich bin nicht so ein Fan davon. Und da sind wir. Dachgarten, Automaten. Ob das glaubst du es glaubst oder nicht, meine Schwester ist eine Trainerin. Aber sie ist so kindisch. Ich werde noch ganz verrückt. Ich bin durstig. Ein Königreich für ein Getränk. Ja. Hier können wir nämlich die. Hier sind Automaten. Ja, das sind die sehen, die sehen komisch aus, aber es sind Automaten. Ich weiß ja, ich habe ja keinen Platz. Deshalb muss ich irgendwas verwenden oder so. Und die Slam. Wollen wir das verwenden? Nee. Erholung? nee. Äh, was kann ich denn sonst so? Also? Schneider So, also, nee, das kann man nicht, nee. Ähm, Donnerblitz? Nein, danke. Wo können wir? wohl? Nee. Ähm, Teleport? Nein. Nee. Gut, ich würde mal sagen... Ich beeil mich ganz kurz. gehen in den Aufzug komm ich brauch das gar nicht cutten weil das ist eh so ziemlich schnell finde ich ich kann es eh noch mal zeigen wie der fahrstuhl funktioniert einfach eG drücken und dann ein e rape und dann sind wir im EG und hier wir dann rausgehen und dann ganz schnell Noll, da unten ist wieder der Clown oder wie auch immer ich ihn neue nannte und dann eben unsere Pokémon heilen ja ja bla bla dankeschön nein ich muss nicht nochmal heilen dankeschön dann ganz schnell PC gehen und unsere Items zu stauen. Mike. Item ablegen. Einmal. Kannst du TMs auf jeden Fall ablegen? Nein, nein Ähm. Ich weiß, es ist grad ziemlich langweilig für euch. Ich versuch mal irgendwas um zu sagen oder so. Auf jeden Fall, ähm, brauchen wir noch ein paar Buckebälle ich gerade, wir haben voll wenig Pokémon. Das müssen wir auch noch kaufen. Vielleicht kann ich das jetzt sogar raus. Weil das ist ziemlich langweilig auch. Muss ich zugeben. Ja, gut. Ähm. Äh, ja. Ähm, ich hab vergessen, was zu sagen. Das ist mehr S1, weil. Stimmt, wir müssen ich, ich muss, ich muss Pokebälle kaufen, ich, ich habe nur zwei Stück, ey. Ich mal ein paar Pokebälle Oh, der verkauft nur Superbälle, deshalb habe ich keine Pokebälle Gut, dann fangen wir jetzt nur noch mit Superbällen. <lacht> Gut, aber ich will es doch eben zeigen und danach erkunden wir die Stadt noch weiter. Wenn wir sie noch in der Folge schaffen? Vielleicht. Wenn nicht, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Gehen wir in die Arena rein und holen unseren vierten Orden ob ich die schon holen, weiß ich doch gar nicht. Aber ja. Warte, wir sind hier falsch. Warte, ich warte eins höher. Hier ist nämlich die Drogerie. Und hier ist der Dach. Ein Automat! Zur Auswahl stehen. Tafelwasser, Schmudel und Limonade. Die kann man auch verwenden. Die sind heilen sehr, sehr wenig. Das ist ungefähr so wie ein ganz normaler Trank für die Pokémon. Wir werden mal Tafelwasser einfach mal kaufen. Eine Flasche Tafelwasser liegt im Schacht. Komm mal alles. Spule. Und. noch eine Limonade. Wunderschönes Geräusch, wenn das passiert. Nein, das ist kein Nerg oder so. So wie letzte Folge. Nein, das ist, ist echt Das ist echte. Ja. Aber ich brauche paar Fahrstuhl, wenn man einfach sowas machen kann wie ich. Ich finde das irgendwie einfacher und chilliger, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich der Einzige dabei. Kann natürlich sein. Was ist das ja eigentlich? aus also dem Telefon, ich kann damit nicht interagieren. Naja. Gut. Ähm... Bei der Kunden würde ich sagen, die Stadt ist ziemlich groß, größer als, in... Sonst, soweit ich weiß, oder? Warte, bei dem gibt es ein Item, glaube ich. Äh, haben wir Surfer? Das haben wir jetzt nicht, wir haben keinen Surfer. Ähm... Du hast Surfer, ne? Du, du, du hast doch, du hast das. Doch, oder? Haben wir das noch nicht? Okay, ja, aber auf jeden Fall gibt es eine T äh, der VM, die nennt sich Surfer. Da können wir über Wasser äh, schwimmen. Ja, aber die habe ich anscheinend noch nicht. Gut, dann wir das Item noch nicht. Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Ja, ja, hier gibt es eine Spielehalle. halle Rockelt spielehalle nämlich. Ein Spielplatz für Erwachsene. Ich bin zehn Jahre. Ich will mich jetzt nicht erwachsenen hier. Also muss ich umgehen. Tauschen Menschen gegen München gegen Preise. Wechselstube. Tipps für Trainer. Mega -Block für ah, ja, für ja, wie Wenn haben? Blablabla. ihr selber durchlesen ist mir egal. Denn das juckt mich gar nicht. No, nein, nein, nein, nein, nein. Ja, das machen wir aber erst nachdem wir die Arena gemacht haben. Denn ja, das hat auch, das hat nämlich mehr mit das Dorf zu tun als die Arena. Arena ist halt. Wenn du alle hast, dann hast du sie. Wenn du Arine alle hast, dann hast du das Spiel fast durch. Was starrst du mich so an? Hey, da habe ich nicht. Ohne Bar. Psst. Der Spieler, da befindet sich ein Keller. Oh, das war ein riesen, großer Spoiler. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Er hätte einen Münzkorb. Ach hier bekommen wir den dann würde ich sagen, machen wir das trotzdem. Dann machen wir dann tauschen wir das lieber. Dann machen wir die Arena doch mal ein anderes Mal. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof verzockt. Hallo? Wir machen gerade eine Pause. Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb gehe ich oft zur Dro Drogerie. Ja, da kann man sich so pushen. Mit Drogen und alles. Aber nee, das brauchen wir nicht. Wir sind zu halt so Profis. Leute, habt ihr gesehen, wie der zurückgegangen ist? So ein... Äh, so ein <lacht> habt ihr gesehen? Das hat nach mir, hat zu mir geguckt und ist rückwärts gegangen, okay? Boss! Wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Was? Zum Teufel. Ich schenke dem Poster in der Spielhalle. Keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Nee, nee. Ist er nicht. <lacht> mit dem Spielautomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Ja, das sind Team Rocket Mitglieder anscheinend. Die Stadt ist so groß, ich weiß nicht. Das, ist, das bin nur ich. Hey, was machst du hier? Dieser Urlaub war eine Idee meiner Schwester. Ach, du machst die Urlaub? Ich mache hier mit meinem Bruder und meinem Freund Urlaub. Postmanner City ist wunderschön. Kann sein. In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Tut mir leid. Oh, hier gibt es einen kleinen, kleinen Glitch. Warum nur musste sie ihren Bruder mitnehmen? Diesen Glitch zeige ich euch an, aber am Anfang der nächsten Folge, die ich jetzt auch aufnehmen werde, denn ich habe kein Leben. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr gerne ein Like da lassen, dass die Folge gefallen hat, Abo da lassen, falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr einfach oben klicken, Abo da lassen und die Glocke lässt sich aktivieren, äh, aktivieren damit ihr nichts mehr verpasst. Links oder rechts kommt einfach wieder zur Playlist und zur nächsten Folge, falls ihr schon draußen ist. Haut rein Leute und ciao!